Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp IO io der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Und... Moment mal, meine Freunde, die Stimme ist gerade nicht auf dem nötigen Level für ein Video. Da wird mal kurz die 90er-Kurzhandel ausgepackt. So, meine Freunde, jetzt ist die Stimme auf jeden Fall auf ein Level, wo man das Video auch beginnen kann. Und zwar im Hintergrund ein Gameplay auf Checkmate, ist aber relativ egal, meine Freunde. Kann man sich gut anschauen. Aber wer den Boss beim Spielen zuschauen will, der sollte mal lieber heute um 18 Uhr auf Twitch vorbeischauen. Link wieder in der Beschreibung. Da kann man den Boss gut beim Spielen zuschauen. Ich blende euch auch einen kleinen Clip ein. Eigentlich müssen wir doch mal wieder in diesen Omega chat Digga. Eigentlich schon, Digga. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, Digga. Nicht, dass wieder einer seinen Coke rausholt, Digga. Und der an meinen rankommt, Digga. Das ist mir nicht so gefallen. Aber ich glaube, das ist, das ist auch nicht möglich, Digga. An sich nicht, Digga, aber... <lacht> Digga, bei dir zwei Leute... Ja, da seht ihr, da wird man sehr gut unterhalten beim Boss. Falls ihr wollt, wie gesagt, ich beantworte auch eure Fragen, helfe euch weiter im Leben, wie man es halt vom guten Boss gewohnt ist, vom Onkel Silatko. Und die ein oder anderen Kenner sehen auch der Boss heute nicht mit kurzen Seiten hier im Start, sondern mit einer Cap ein sehr ungewohntes Bild. Liegt daran, weil die Seiten halt einfach nicht gut sind, meine Freunde. Und bevor man sich hier hinsetzt mit langen Seiten, dachte ich mir, da ziehe ich mir mal lieber eine Cap auf. Ist jetzt hier eine David Beckham Cap, meine Freunde. Und mit dem guten David Beckham möchte ich euch heute auch eine kleine Story erzählen. Und zwar, ihr wisst, der Boss, der kennt die ein oder andere berühmte Persönlichkeit, so auch David Beckham. Also ich sag mal so, seine Freunde nennen ihn einfach immer die. Ich bin ja sein Freund, deswegen nenne ich ihn jetzt auch in der Story immer die. Und ja... Viele meinen ja auch immer, Boss, du siehst den guten Herrn, die auch sehr ähnlich. Bin ich persönlich nicht. Viele meinen, ja, vom Gesicht her doch, doch, aber vom Körper auf jeden Fall nicht. Aber in der Story geht es auch so ein bisschen darum. Und zwar waren wir letztes Jahr, also die und ich, in Ibiza unterwegs. Für die Kenner, die denken Ibiza, so wird es doch gar nicht ausgesprochen, Ibiza, so nennen es die Fachleute, meine Freunde. Wer schon mal auf Ibiza war, der weiß das. Ja, waren wir auf Ibiza unterwegs, ein bisschen am Strand entlang gelaufen, über Businessgespräche geredet, so wie man das halt als Latko macht. Und ich sag mal so, ihr kennt es vielleicht aus den Medien oder aus den Nachrichten, wenn zwei so berühmte Menschen unterwegs sind, dann kommen die Fans, dann kommen die Paparazzis, dann kommen die ganzen Menschenmassen. Im Falle von mir kommen dann sogar die Wale an das Ufer geschwommen, weil ich natürlich so eine relevante Person bin, meine Freunde. Und so war es auch an diesem Tag. Der Gute, die dachte natürlich im ersten Fall, es wäre wegen ihm. Habe ich für einen kurzen Augenblick natürlich auch gedacht. Bis dann die Leute schon gerufen haben, hey Boss. Da wusste ich natürlich, die meinen mich. Sind sie gekommen. Haben mich erstmal natürlich voll gelabert. Meinen so, hey bla bla, dies, das. Ich bin natürlich immer gerne für meine Fans da. Aber ihr wisst es auch, der Boss braucht auch mal ab und zu seine Privatsphäre. Und der gute D. war neben mir gestanden, etwas bestürzt, weil er sich gewundert hat, keiner kommt zu ihm. Doch dann, nachdem die Leute, ich sag mal, mit mir fertig waren, sind sie auch zu ihm gekommen und gesagt, hey, you are looking like emp doppel i -O, der Boss. Und die meint natürlich, was ist denn da los? Die haben ihn gar nicht erkannt als David Beckham, sondern die dachten, das wäre mein Zwillingsbruder. Dann haben sie mich natürlich auch gleich gefragt, hey Boss, Warum hat denn dein Zwillingsbruder so eine schmächtige Statur und ist nicht so breit gebaut wie du? Und da habe ich das ganze halt mal kurz aufgeklärt, dass das David Beckham ist. Hat die Leute dann auch nicht weiter interessiert, weil wenn ich da bin, wie gesagt, da interessieren sich die Leute nur normal, fand ich für andere. Und das war die kleine Story. Der gute Diva war da ein bisschen beleidigt, sage ich mal, aber die Businesse wurden trotzdem getätigt, meine Freunde. Wie man das natürlich kennt, das Business steht immer an erster Stelle hinter den Slackbus, meine Freunde. Und ja, was möchte ich euch noch ankündigen? Viele fragen immer, hey Boss, kommt wieder vom Lumpen zum Boss. Wird uns wieder geholfen? Gibt es neue Tipps? Und ich kann euch sagen, ja meine Freunde, wird kommen sehr bald. Ich denke mal nächste Woche wird auf jeden Fall schon das erste vom Lumpen vom Boss online gehen. Ich möchte die Qualität auf jeden Fall auf ein Maximum steigern. Habe auch natürlich einige neue Sachen gelernt durch meine Abstinenz, wo ich unterwegs war auf Weltreise, in den verschiedensten Ghettos auf der gesamten Welt. Hat der Boss noch den ein oder anderen Trick mitgenommen, die eine andere Weisheit. Die Alten, meine Freunde, sind natürlich immer noch sehr wichtig. Ich denke mal, ich werde auch die Alten in den ein oder anderen Part mal wieder ein bisschen mit aufgreifen, dass ihr da auf dem aktuellsten Stand seid. Und dass ihr auch nichts vergesst, weil die Videos von damals sind ja schon ein bisschen her und... Vielleicht hat der Boss ja auch seine Sichtweise geändert zu der einen oder anderen Sache. Werdet ihr auf jeden Fall alles erfahren. Ich denke eher nicht, aber ja, schaut am besten vorbei. Übrigens, wenn die Haare wieder geschnitten sind und ihr habt da Bock drauf, könnte auch mal wieder ein Hairstyle-Tutorial sein. Ich weiß, er ist immer ein sehr gefragtes Video. Und auch da hat der Boss den einen oder anderen neuen Kniff gelernt, wie die Seiten auch im Cabrio stabil bleiben. Weil ihr kennt es alle, der Sommer steht bald wieder an. Gerade ist noch ein bisschen... Winterzeit für die meisten von euch, für mich natürlich nicht. Ich bin gerade auf meiner Insel im Pazifischen Ozean, da scheint die Sonne immer. Und da ist man auch immer mit dem Capri unterwegs. Und da braucht man natürlich, ich sag mal, besondere Techniken, dass die Haare das auch standhalten. Vor allem, wenn man, wie ich, mit einem 900 PS Brabus Rocket S900 unterwegs ist. Da ist das Ganze natürlich nicht so einfach. Aber ja, vom Lumpen zum Boss wird kommen. Falls ihr auch Bock habt auf andere alte Serien, schreibt es mal in die Kommentare und was euch da interessieren würde. Beziehungsweise was ich da wieder umsetzen soll. Ich sag mal so, ich bin ja nur krasser geworden, nicht weniger krass. Deswegen sollte ich alles, was ich damals geschafft habe, heutzutage auch schaffen. Nur noch ein Stückchen besser. Auch wenn der Boss, sich, ich sag mal, seit seinem zweiten Lebensjahr nicht sonderlich mehr entwickelt hat. Ich sah schon damals genauso aus wie jetzt. Nur 10% schmaler. Aber... Vom Gehirn her bin ich auf jeden Fall etwas gewachsen durch die Weltreise. Ich denke mal, die ein oder anderen von euch werden es wissen. Ihr wart bestimmt auch schon auf dem einen oder anderen Kontinent unterwegs. Da wird man etwas weiser, sage ich mal. Der Boss wird weiß wie das Kokain, das er verkauft. Kleiner Freestyle hier. Ihr merkt, die Freestyle-Fähigkeiten von mir sind auch immer noch nicht eingerostet. Die sind immer noch on the top, so wie die Möwen. Skurr. Und ja, Gameplay, nochmal kurz was zum Gameplay. Ihr seht, der Boss ist on fire. Habt ihr Bock auf gute Gameplays? Ist euch das Wichtige? Ich glaube, das ist jetzt ein 56 zu 5 oder sowas. Nuklear fast erreicht. Bin ich bin hier, glaube ich, glaub, bei einer 23er Serie, 24 oder sowas. Ich werde eventuell sterben. Aber da habe ich, glaube ich, kurz ein bisschen mein Bizeps geflext oder meine... Rolex hat mich ein bisschen geblendet durch die ganzen Diamanten, meine Freunde. Das passiert dann halt ab und zu mal beim Spielen. Aber ist euch das wichtigen ein gutes Gameplay? Oder sagt ihr, hey Boss, was du da ablieferst, ist eigentlich wurscht. Hauptsache die Stimme ertönt durch meine Boxen. Dann werde ich das ein bisschen anpassen, weil ich versuche zu wirklich die guten Gameplays für euch zu erspielen. Damit ihr auch was Schmackhaftes fürs Auge habt, neben mir natürlich. Von daher... Gebt mir da mal am besten ein bisschen Feedback ab und habt ihr Bock auf Warzone, weil der Boss, ich muss ehrlich sagen, Code War spiele ich privat eher selten, eigentlich nur für die Videos. Bin da eher bei Warzone zurzeit angesiedelt, das macht mir mehr Bock. Wenn ihr da Bock habt, auch auf Videos, dann wird da auf jeden Fall auch was kommen. Im Livestream wird auch eigentlich eher Cold War, äh, Warzone gespielt, also da könnt ihr schon mal vorbeigucken, passt es euch, wie der Boss das macht. Ich gewinne natürlich eigentlich so gut wie jede Runde, deswegen ist die Spannung da halt nicht so da. Aber für die Unterhaltung ist es, denke ich, trotzdem ganz okay, weil ihr wisst, wie es ist. Der Boss hat immer einen lalotten Spruch auf den Lippen und die Johannisse können sich... Kleiner Freestyle hier wieder vom Boss. Und ich glaube, das Gameplay ist auch hier schon so gut wie vorbei. Also, wenn ihr Bock habt, kommt um 18 Uhr auf Twitch vorbei. Link ist in der Beschreibung. Lasst dem Boss einen Kommentar da und natürlich einen Daumen aber noch besser ein Kommentar. Über die Kommentare freue ich mich wirklich. Da ja, bin ich immer am Start lese, jedes einzelne durch. Ich habe auch schon den ein oder anderen Hater in den Kommentaren gesehen. Also, ich sag mal so, ist gefährlich, meine Freunde. Wenn der Boss euch mal auf der Straße sieht, solltet ihr mal lieber die Straßenseite wechseln. Sonst werden hier noch bald einige Nasenbeine brechen. Na, so, kleiner Tipp am Rande. Aber natürlich auch keine Drohung. Falls ihr euren Frust ablassen wollt, könnt ihr das euch am Boss machen. Der Boss hat da nur ein müdes Lächeln für euch. Das Sieger-Lächeln, meine Freunde, so sieht's aus. Ja, könnt ihr euch mal einen kleinen Tipp abgeben. Falls ihr auch Tipps zum Sieger welchen wollt, kann ich euch da auch das ein oder andere geben, weil nicht jeder hat so ein schönes Lächeln wie der Boss, meine Freunde. Und euer emp doppel der Boss, ist Owen, all the bitches, no homo.